mit dem nächsten Projekt, und zwar mit Travel Buddy. Ich darf Philipp und Davide auf der Bühne begrüßen. Ein Applaus für euch. Habe ich es denn richtig ausgesprochen? Spricht man es anders aus? Okay, Travel, Travel Buddy ist besonders lustig. Okay, ich versuche das so. Und ihr seid bereit? Hoffentlich. Sieht gut aus. Alles klar. Sieht nicht gut aus. Okay, sollte anders aussehen. Berge wären schon mal ein schönes Reiseziel. Ja, perfekt. Okay. Mikrofon. Okay. Also, wir haben die App Travel Buddy entworfen. Ähm Genau, ähm, wir hatten das Problem, dass es zwar viele Sachen wie ähm, zum Beispiel gute, äh, gute Restaurants oder ähnliches ähm, einzeln gab, aber nicht eine App, die alles zusammengeführt hat Und da haben wir uns Travelbody ausgedacht ähm, Sie soll, sie soll ähm, wichtige Futures für Reisende zusammenbringen Und ja Genau, das Endprodukt ist eine App, die Reisenden hilft äh, mit Features wie einem Währungsrechner, einem Mini-Wörterbuch oder was auch noch implementiert wird, äh, Da Kartenfunktion, wo beispielsweise die nächsten Supermärkte Restaurants nach Bewertung sortiert oder die nächsten Geldautomaten gefunden werden können. Ähm, wir haben es in Dalt und Flatte programmiert. und ja. So, jetzt kommen wir zur Live-Demo. Genau, hoffentlich klappt es. Genau, wir haben hier den Währungsrechner offen und wir haben hier beispielsweise 10 Euro und wollen wissen, was das in dänischen Kronen sind. Ähm, jetzt müsste das Ganze noch funktionieren. Lass mal einfach so, es braucht kurz. Genau, ähm, man sieht, es sind 178 dänische Kronen. Ähm, und wir hätten noch ein Wörterbuch, was nicht ganz ausgereift ist, aber naja. Ähm, es sind kurze Sätze, die man öfter braucht und es ist nicht wirklich viel, aber ja. Das sind jetzt nochmal äh, Screenshots, aber das haben wir ja eigentlich auch gerade vorgeführt. Genau, offene Punkte sind noch ein Nachhaltigkeitsbarometer, wo quasi man angibt, wie man angereist ist und dann wird ausgerechnet, wie viel CO2 dafür verbraucht wurde. Die Kartenfunktion, die wir schon angesprochen hatten. Aber das Projekt ist auch freie Software und kann auf GitLab abgerufen werden für alle, die da mitwirken möchten. Und ja, das war's dann auch. Wir würden uns ganz, ganz herzlich bei unseren MentorInnen und beim ganzen Jugendhack-Team bedanken für die ganze Unterstützung. Okay.